Schmidt, das Wort jetzt Herr de Vries von der CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich musste mich erst mal orientieren. Ähm, ja, Frau Schneider, zunächst ja, bin ich ja erst mal froh darüber, dass Sie nun eingesehen haben, dass die Einsetzung des PUAS ihren Wert hat, denn Sie haben ja dort die Aussagen des Abteilungsleiters zum Anlass genommen, um heute Ihren Antrag zum dritten Mal einzubringen. Insofern ist das ja auch eine gute Einsicht, die uns hier auf diesem Weg bestätigt. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und in der Tat ist das so, dass die Aussagen von Herrn Stein, dem ASD-Abteilungsleiter am dritten Juni, uns haben. Ich glaube, die Abgeordneten wie auch die Öffentlichkeit in der Klarheit, wie er über die Arbeitssituation im asd büttel berichtet hat. Und man war verwundert darüber, dass eigentlich seit der Koblenzer Studie, dem sogenannten Lagebild, das Herr Scheele selbst im Juni 2012 veranlasst hatte, beziehungsweise wo es veröffentlicht wurde, eigentlich nichts Wirksames unternommen hat, um die Arbeitssituation der Mitarbeiter zu verbessern. Und auf die Frage, wie es denn heute sei, hat er ja sogar geantwortet, die Situation sei noch schlimmer geworden. Der Verweis auf Use IT, auf die Belastung und anderes. Und das ist schon eine erschreckende Beurteilung, die wir da ja aus erster Hand erfahren haben. Dabei waren die Feststellungen damals in der Schrapper-Studie sehr klar. Ich will nur mal das erste Fazit zitieren. Dort heißt es, nicht alles ist schlecht, aber zu vieles ist sehr problematisch, und bedroht die Arbeitsfähigkeit der ASD-Abteilung erheblich. In etlichen Abteilungen ist die Grenze einer noch ausreichend zuverlässigen Kinderschutzarbeit bereits deutlich unterschritten. Das heißt, wir hatten schon vor zwei Jahren eine klare Feststellung, dass die Arbeitsfähigkeit der Jugendämter in Hamburg gefährdet ist und es ist nichts veranlasst worden, was diese Situation in einer Art und Weise verändert hätte, dass man von einer Verbesserung sprechen kann für die Mitarbeiter dort. Und das, finde ich, ist schon bedenklich. Aber das ändert nichts daran, dass natürlich Ihre Forderungen identisch sind mit dem Antrag, den wir hier, glaube ich, zuletzt am 7. Mai beraten haben. Deswegen will ich die Argumente auch nicht noch mal austauschen. Ja, er ist jetzt erst ein bisschen anders, aber es ändert nichts daran. Und das, was Sie fordern, ist ja jetzt auch sozusagen im Werden. Das ist schon angesprochen worden, es sollen 26 bis 27 Stellen jetzt zunächst bereitgestellt werden. Das ist auch richtig so. Aber ansonsten ändert die bloße Wiederholung Ihrer Forderungen ja nichts an der Sachlage. Eins muss man immerhin konstatieren. Sie sprechen jetzt auch in Ihrem Antrag von Kinderschutz. Das ist ja was, was im letzten Antrag sowohl Kindeswohl als auch Kinderschutz überhaupt nicht aufgetaucht ist. Wir hatten das auch damals hier moniert als CDU. Das haben Sie entsprechend nachgeholt. Und ich glaube, damit dem Antrag vielleicht auch eine bisschen bessere Richtung gegeben, als sich nur allein auf die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter zu fokussieren. Wir werden uns in PUA weiterhin ausführlich mit den Arbeitsbedingungen beschäftigen, der Mitarbeiter. Ich hoffe, dass wir dort auch weitere Einblicke bekommen, weil sie wichtig sind für unsere Aufklärung. Denn eins ist klar, gute Arbeitsbedingungen sind zwingende Voraussetzungen für eine gute Sozialarbeit, die in den Jugendämtern geleistet wird. Aber was wir eben nicht wollen, sind jetzt Schnellschüsse zwischendurch, bevor wir mit der Aufklärung am Ende sind. Das machen wir erst eine grund gründliche Analyse und dann die richtigen Schlussfolgerungen. Für was anderes sind wir nicht zu haben. Und klar ist auch, diese Aufstockung. das ist ein erster Schritt, aber mehr auch nicht. Es müssen weitere Maßnahmen folgen. Und zwar um den bestmöglichen Schutz der Kinder zu gewährleisten und natürlich auch im Sinne der Mitarbeiter, um die Bedingungen zu verbessern. Und eine Frage, ich habe sie auch schon damals zippantisiert, es gibt Probleme jenseits von Fragen der Personalausstattung, die wir immer wieder erkennen. Diese thematisieren Sie in Ihren Anträgen systematisch nicht. Ich halte das für eine schwere Nachlässigkeit. Und diesen Fragen dürfen wir nicht ausweichen, weil ich glaube, wir werden den Kinderschutz in Hamburg nicht verbessern, wenn wir uns allein nur auf mehr Stellen fokussieren. Wir brauchen auch andere Haltungen. Wir müssen in Zukunft zusehen, dass das Wohl der Kinder und ihr Schutz mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Daran ändert allein mehr Personal und mehr Stellen auch nichts. Das werden Sie sehen. Wir haben den Antrag, dem Antrag auch vor zwei Monaten nicht zugestimmt. Sie werden Verständnis haben, dass wir das heute auch nicht tun. Nun will ich aber noch kommen zum Zusatzantrag der SPD. Da muss ich schon wirklich sagen, der Antrag, lieber Kollege Schmidt, ist eine Farce. Sie beschreiben Sie beschreiben dort in Ihrem Text Maßnahmen, mit denen Sie sich auf die Schulter klopfen, was Sie in den letzten Jahren getan haben. Fakt ist, für den Kinderschutz selbst, für die enge Arbeit des ASD, wo es um Kinderschutz gibt, ist keine einzige Stelle in Ihrer Regierungszeit geschaffen worden. Das, das was wir... Das, was gemacht wurde, waren Stellen in der sozialräumlichen Arbeit und nicht mal diese Mittel sind auf ihr Mist gewachsen, sondern auch dieses Programm ist unter der Vorgängerregierung, nämlich unter der CDU-Regierung geschaffen worden. Und was sie dann machen, ist tatsächlich, dass sie darlegen, was der Senat in seinem Arbeitsprogramm verkündet. Keine eigene Akzentuierung der SPD-Fraktion, kein eigener Schwerpunkt. Ich finde das dürftig und dem Thema ehrlich gesagt nicht angemessen, meine Damen und Herren. Und dass man dann fordert, dass das, was der Senat verkündet hat, medial, und das, was Sie jetzt noch nochmal wiederholt haben, dem Familienausschuss zu präsentieren, das ist doch eine wahre Selbstverständlichkeit und dies gießt man noch nicht in den Antrag. Ich finde das Vorgehen an der Stelle wirklich peinlich, muss ich sagen. So, dann kommen wir mal zu dem, was tatsächlich passiert ist. Arbeitssituation der Jugendamtsmitarbeiter in den ASD in Hamburg. Fakt ist doch, an dieser Hinsicht ist nichts passiert, bis es den öffentlichen Aufschrei im PUA gegeben hat in der Sitzung am 7. Juni. Wir können nichts erkennen, was wirklich die Arbeitsfähigkeit der Jugendämter verbessert hätte und was auch geeignet gewesen wäre, die Güte des Kinderschutzes in Hamburg zu verbessern. Und diese Frage, was eigentlich unternommen wurde in diesen Jahren, das wird eine zentrale Rolle auch weiter im PUA spielen. Ich habe mal abgefragt zum Personalbemessungssystem, das ja auch angesprochen wurde, was ist denn eigentlich passiert? Ich habe schon angesprochen, der Regierungszeit der CDU hat es fast 100 neue Stellen gegeben, in ihrer Zeit keine. Und dann ist das Personalbemessungssystem angekündigt worden und noch im August 2012, als wir im Sonderausschuss gesprochen haben nach dem Tod von Chantal, hat Senator Scheele öffentlich gesagt, das Personalbemessungssystem wird eingeführt werden bis Ende 2013. Das war die Aussage damals. In dem Glauben sind wir auch immer gelassen worden. Und was ist dann passiert? Dann ist ein Jahr gar nichts passiert. Am 7. August 2013, also genau ein Jahr später, das war dann die erste Maßnahme, hat es eine offizielle Projekteinsetzungsverfügung gegeben. Also ein Jahr nichts passiert und dann hat man ein Projekt beschlossen. Und wann hat diese Projektgruppe zum ersten Mal getagt? Am 18. März 2014, acht Monate später und drei Monate später, nachdem Jamur gestorben war. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, welche Rolle hat denn dann der Kinderschutz in dieser Behörde unter der Führung von Senator Scheele gespielt? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, der müssen wir uns widmen. Aber sich hier auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wir spüren das ein, das ist schon ein wenig vermessen und ich finde, das ist auch der tatsächlichen Entwicklung, wie ich sie eben geschildert habe, absolut unangemessen. Danke.